Und hallo schon wieder, es ist wieder Zeit, ähm, naja, das heißt es ist wieder Zeit. Ich habe gerade schon die anderen Videos aufgenommen und direkt im Anschluss erkläre ich kurz die Converter. Es ähm, ist eigentlich relativ easy, weil man da auch nicht viel zu beachten hat. Sie sind gut äh, beschriftet, allgenommen, was ich direkt machen sollte. Das Logo da oben wieder einblenden, das Truplicon, weil ich das immer wieder vergesse. So, ähm... Ja, wie gesagt, die Konverter sie sind eigentlich einfach zu bedienen. Ähm, und schauen wir mal, Kamera in die Hand nehmen, ob ich das irgendwie jetzt. Ich habe das davon schon hingekriegt. Aber gut. Ähm, genau. Ich blende über auf den, den wichtigsten Konverter, den wir eigentlich haben. Äh, den werden wir benutzen oder den werdet ihr benutzen, damit ähm, quasi das Signal vom Notebook ähm, weitergegeben werden kann, einmal an den Beamer und äh, zum zweiten natürlich an den Videomischer. Und wie bereits erwähnt haben wir das Problem, dass, dass der Blackmagic Mischer ähm, leider nicht das Signal auf einen Kanälen, äh, Kanälen konvertieren kann, ähm, sprich man muss immer an allen Ports das gleiche Signal haben. Wenn man jetzt ein Gerät hat wie ein Notebook, ähm, das halt sehr unterschiedliche ähm, Möglichkeiten zur Einstellung hat. Also es geht im Grunde bei jedem Gerät. Ähm, bei macOS ist es tatsächlich am einfachsten umzustellen. Ähm, bei Windows hat es bei mir etwas gedauert. Das liegt auch daran, dass ähm, jeder Grafikkartenhersteller wieder eine andere Software hat. Ähm, ich gehe nochmal kurz zurück, solange ich ähm, allgemein zu erzähle. Ähm, Genau, dass jeder Grafikkartenhersteller unter Microsoft ähm, natürlich wieder unterschiedliche Einstellmöglichkeiten hat, auch eben im Wechsel von Windows 7, Windows 10 äh, alleine schon, schon wahnsinnig unterschiedlich. Und ähm, ja, unter Linux haben wir dann auch ganz, ganz heftige Probleme gehabt, dann beim Drupal Camp in Essen äh, spontan mal die, die Bildwiederholungsfrequenz, also die Frames pro Sekunde äh, umzustellen. Und weil das in der Regel dann tatsächlich auf 1080p 50 eingestellt ist und ähm, ja, das dann passend einzustellen mit der Kamera, war etwas schwierig. Genau, dafür ist dieser coole Konverter da, ähm, erschienen im Mai 2018. Ähm, wir haben hier momentan angeschlossen, ähm, was haben wir hier denn angeschlossen? Das ist ja witzig. Okay, ich habe aus irgendeinem Grund die Kamera angeschlossen, wie mir scheint, das kann ich, Ach so genau. Ach genau, ich weiß warum. Ich habe schon das Problem, dass die, dass die Blackmagic-Kamera nur mit p auflösungen arbeiten kann, also polierte und nicht interpolierte. Das heißt, die, die kann nur tatsächlich Vollbilder ausgeben und keine Halbbilder. Ähm, alle anderen Geräte, die ich hier habe, sind jetzt auf Interpoliert eingestellt und dementsprechend musste ich die Kamera umstellen ähm, auf 1080i50, ähm, was eben nicht funktioniert von Seiten Blackmagic aus. Äh, deswegen gehen wir hier mit dem SDI-Kabel, das kommt von der, von der Kamera, äh, gehen wir hier in den SDI-Eingang und hier drüben über SDI-OUT gehen wir dann in den, in den Blackmagic Television. Ähm, in den Videomischer. Ähm, das, was eigentlich das Setup ist vor Ort, sollte sein, dass ihr quasi mit HDMI in von dem Präsenter Note bekommt und mit dem SDI out, also egal welcher, der obere oder der untere, dass ihr mit dem dann weitergeht in den, in den Videomischer. So wie ich es jetzt eben auch mache. Und mit dem HDMI out ähm, geht er dann in den Beamer. Sprich ihr habt auf dem, Schreib also auf dem, dem Pult, auf dem Rednerpult wahrscheinlich eh ein HDMI-Kabel liegen für den, für den Redner. Also könnt ihr da direkt das, äh, den Beamer einstecken und da kommt nochmal ein 2-Meter-Kabel HDMI dran für das Notebook. Hier unten ist noch ein kleiner Stromanschluss. Das Netzteil war mit dabei und auf der Rückseite ist dann die Tabelle. Äh, schauen wir mal, ob ich das so hinkriege, dass man das halbwegs erkennen kann. Ja, Und ähm, es sind an der Seite Dip-Switches drin die man mit einem kleinen Kugelschreiber zum Beispiel hoch und runter drücken kann. Und hier ist dann die Einstellung, die, also sind die Einstellungen, die man machen kann. Das, was richtig sein sollte in Zukunft, müsste eigentlich sein, entweder hier 1080p25 oder 1080p24. Das reicht eigentlich. Also eigentlich reichen 24 Frames pro Sekunde vollkommen aus für, ähm, für einen Vortrag. Und Vorteil ist halt, je kleiner quasi die... Also die Bildinformationen ist, je weniger das sind, umso kleiner wird natürlich auch die Datei. Und ähm, ja, es also sind keine Actionaufnahmen, wodurch man sich jetzt eigentlich sparen kann, dass, dass es größere Frames, also größere Frameraten werden. Einstellbar werden noch, noch 29,97, 30 Frames pro Sekunde, 50, 59,94 und 60. Aber ähm, wenn man mal hochrechnet, wenn man 25 Bilder hat und, und 50 dann äh, hat man quasi schon wieder die doppelte Videogröße, was natürlich ähm, ja, ein bisschen albern ist. Genau, das ist der eine Konverter, den, ähm, den wir im Setup haben. Der ist ähm, dann eben, wie gerade schon erwähnt, vorne am, am Rednerpult. Wir haben noch einen zweiten Konverter, den ich jetzt im Setup auch schon eingebaut habe. Da mich ich auch mal ran mit der Kamera. Und zwar ist das ähm, dieses Gerät. Ähm, das ist der... HDMI to SDI Konverter. An dem ist momentan angeschlossen. Theoretisch nichts. Hm. Ah, doch genau. Daran ist gerade mein Notebook angeschlossen. So, sprich, ich gehe mit dem, mit, ich gehe mit dem Notebook mit dem HDMI Kabel, gehe ich hier in den HDMI In rein und drüben mit SDI Out wieder raus und der geht dann in den Videomischer. Der das Seite ist ein handelsüblicher USB-Power-Anschluss, ähm, das heißt, da könnte man rein theoretisch auch ein ganz normales äh, Kabel anschließen. Äh, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir äh, den, den richtigen Stecker nehmen von Blackmagic. Zum einen ähm, ist das Originalzubehör, ist ja in der Regel immer ein bisschen besser und vor allem hat man eine Steckverbindung weniger. Das heißt, ähm, wieder eine Fehlerquelle weniger. Genau. Ähm, da wo er dann tatsächlich eingesetzt wird der adapter also es waren ursprünglich zwei eingeplant für das setup ähm, dadurch dass jetzt aber dieser updown cross converter ähm, gekommen also auf den markt gekommen ist was wir vor einem zum zeitpunkt der ersten planung also wer hier was wir zum ersten zeitpunkt der planung nicht, nicht wissen konnten ähm, dadurch dass der auf den markt gekommen ist ähm, haben wir ähm, haben wir quasi den zweiten hdmi zu sdi Konverter jetzt nicht mehr gebraucht. Das ist eigentlich, eigentlich ganz cool. Ähm, ich zeige nochmal, warum äh, bzw. wo der dann aber tatsächlich bei euch im Setup mit, mit verwendet wird, und zwar an der Kamera. Sprich, die Kamera hat einen HDMI-Ausgang und mit dem geht man dann in diesen HDMI-zu-SDI-Converter. Unten geht es dann mit BNC raus und der große Vorteil ist, ähm, wir haben hier... In dieser Schublade zwei Kabel drin, die, jetzt muss ich noch aufpassen, dass ich sie nicht umschmeiße, diese grünen hier, das sind zwei Stück an der Zahl und diese Kabel sind insgesamt 50 Meter lang. Und das ist der große Vorteil an, an den SDI-Kabeln. Man kann bis zu 12 GB Daten übertragen, über mehrere Kilometer, wenn man das richtige Equipment hat. Ich glaube, ähm, ja, also mit, mit Fiberkabel kann man, kann man glaube ich zwei Kilometer überbrücken, was natürlich nicht dieses SDI-Kabel ist. Mit SDI-Kabel sind es glaube ich 300 Meter, 350, 250. Ähm, wir haben jetzt 50 Meter Kabel hier, sprich das sollte ausreichen, um in einem Vortragsraum von hinten nach vorne rum das Kabel zu legen. Ähm, dementsprechend ähm, wird man in den meisten Räumen keine Probleme haben, die Kamera mit dem Videomischer zu, ver äh, zu verbinden. Bei einem HDMI-Kabel würde es schon wieder anders aussehen, weil man maximal glaube ich 30 Meter kommt mit einem HDMI-Kabel. Ähm, und dann braucht man eigentlich schon wieder einen Kon Konverter dazwischen. Ähm, es sind mehr Adern drin, sprich, wenn man ähm, tatsächlich das Pech hat und, und das Kabel mehrfach falsch aufgewickelt wird, dann kann es sein, dass die, dass die dünnen Adern brechen, ähm, dass die Stecker kaputt gehen und ähm, ja. Da war eigentlich ein robustes SDI-Kabel, was ja im Grunde ein BNC-Kabel, also ein Koaxialkabel mit einem BNC-Anschluss ist, war dann die bessere Variante. Da sollte man aber auch darauf achten, nicht das günstigste zu nehmen, falls es ausfällt. Also jetzt bei den kurzen habe ich tatsächlich auch ein Netzwerkkabel verwendet, was, was funktioniert. Das funktioniert aber nur bis zu einer bestimmten Bildrate, sprich 4K-Aufnahmen, mit 60 Frames pro Sekunde wird, wird wahrscheinlich bei einer Länge von, also die roten Kabel, die ich habe, sind 25 Meter, wird wahrscheinlich schon Probleme machen. Ähm, und da sollte man auch ein bisschen auf Qualität achten, falls man Kabel nachkaufen muss. Genau. So viel zu den zwei Adaptern, die wir haben. Erstmal, ähm, wie gesagt, den Splitter brauchen wir nicht mehr. Dafür ist der Mini-Converter UpDown-Cross-HD da. Ähm, und ansonsten... Hängt eben der HDMI zu SDI Adapter an der Blackmagic Kamera dran. Und das wird auch das Gerät sein, was ich gleich als nächstes erkläre. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie ich die Kamera darunter nehme und mit der Kamera erkläre. Aber gut, wir werden es herausfinden. Und ähm, ja, euch dann quasi viel Spaß mit dem nächsten Video.